Ja! Äh. Ah. Ohne Kaiser. Ohne Kaiser. Der hört sich an wie irgendwas mit dem Restaurant bestimmt. Ich will Kaiser wegen. Und grün. Alter, hier sitzt, hier sitzt ja friedlich. Ja, ist die schon wieder riesig, Daniel? Nein, ich hab nur den Himmel angeguckt. Ich bin nur irgendwie auf deine neue. Oh ja, okay, ja, ja. Ich will nach Hause. Mhm. der Daniel Ruprecht? Ja. Man weiß ja nie. Das ewige Licht von Kalthafen wird alles verschlingen, was ihr kennt. Äh hört halt auf Piraten zu schubsen. Alter. Danke. Na. Ja, hier kriegt ihr mich nicht. so blöd hier rüber zu springen. Ich noch mal Moment. Ich kann jetzt... Ich hab keine Nacken. Ich kann nicht... Oh Gott. Du... Oh. Hier ist es hätte ich auch leben können. Ja, ich war ein bisschen tot. Oh nein, doof. Ich kann nicht. Eins. Dann schalt mal den scheiß Händen raus, bitte. Ah! Ich bin dabei. weil der heilt sich auch die ganze Zeit selber. Ey, ich habe hier das Gefühl, ich bin kein Plan. Ja, ey. Da mache ich so viel Schaden, Alter. Kann doch nicht sein. Boah, der heilt ja, sich. Ich sagt. hab sie gerade. Ich hab die. Boah, wow, ich komme gar nicht. Äh, die hat mich hier in so ein Loch reingeschubst. Hast du schon, okay. Ja. Ich mach so wenig Schaden, als, als würde ich gar keinen Schaden bei der machen, ey. Das ist meine Herausforderung, so macht das Spaß, ey. Da kommt, der, da kommt schon der erste Moment. Da ist die fette Rocke, die macht das, Daniel. Ja, Dann muss ich erstmal den Namen von ihm viel lesen, damit er den Witz versteht. Oh, Quatsch. Das ist der Schmerzhaus, alles okay? gemacht oh Gott, oh Gott. Oh Gott ich hab das gesagt oh geil ich setz mich als erstes auf den Torn da kommt schon der erste Boss direkt das ist der erste Boss oh die da? zwei Drohne gehören jetzt zwei Drohne vor euch passiert dann mit uns auch wenn wir jetzt in den Geister gehen die Richtmeisterin, was ist denn das für ein beschissener Titel? Und dann schießt einfach auf. Ja. Ich bin nicht beeindruckt. Alter, nein! Daniel, ich bin im Käfig! Was? Ähm, ich muss da... Oh ne, ich muss da aufschießen. Ich oh. ich konnte halt auch aufschließen, aber irgendwie weil ja, ich mach schon, Daniel kämpft, lieber überlebe! Scheiße. ja, ich kann komm das raus! Auch. komm raus! oh Gott! scheiße! <lacht> Alter! oh nein! Oh Gott, aber, aber, oh aber, Okay. aber, aber, oh Gott, oh Gott. Oh, aber, aber, nein, aber, nein, Nein, nein. Oh Gott. god this? <laughs> you should <laughs> got the gas the game here Scheiße What's <laughs> the <laughs> Weck mich, du Schlampe! Boah! Hier kommt schon. Boah, der ist nicht umgefallen. Boah, schon wieder? Ja, irgendwie nicht. Wir haben Heiler, die einen anderen Heiler haben, um die zu heilen. <lacht> Ey, was der Teufel! Einer ist gestorben. Ja. Jetzt kommt noch mehr. Ich auch nicht. Wir essen ja noch einen Highlight. Der da. Na, warte. Oh. Haha. <lacht> ja, du. Ich mache dir keine Fortschritte ich bin. Ah, ja, ich manchmal auch nicht. Die Oh. Ich habe hier noch keinen Dissröckchen, Oh, die nicht auf dich losgehen, Ich habe so das Gefühl, das wird ein Dungeon, den wir nicht schaffen, wieder, ey. Ja, mal gucken. Ja, das ist ein bisschen ein kreativer Ausblick, aber ich habe so das Gefühl, der erste Boss gegner halt nervig bis zum Ende, Gott, Gott, Gott, Gott, Gott, kommt jetzt wieder, ey. Jetzt schreit schon nach nervig. Ja ich dachte... Von wo? Von kommt die? Ist der unsichtbar? Ich werde die sterben jetzt alle. Ja. Ja, der geht immer weg von hier. Okay das. das ist cool. Oh die Elder Scrolls. Oh. Äh. Äh. Das ist halt das Ende des Spiels oder? Hätte jetzt, jetzt machen von der Also, die drei. Das war episch. Ja. Äh, ja, Ja. Die Denker, das sind 8, 8, 8 Millionen. Ich glaube, das die Ja. Wir haben alle 500 noch. Ja, Ja. Oh. Ich habe schon gesehen, der Aber wollt ihr denn? Ich bin auf Massenkampf ausgerichtet. Ich kann euch ja. alle treffen. Keine Ahnung. Oh, der eine, der heilt. <lacht> nee, den schnapp ich mir. Ja, ich habe am Du kannst mich nicht ziehen Oh Gott. Ich krieg den überhaupt nicht Du Macht jetzt auch so eine Massenheilung. Ja, oh, yeah, bitte. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> okay, ich bin schon. Wir müssen die Kaiserin einholen. Boah, da, boah. Wow. Sie sehen alle gleich aus. Ey. Die sehen alle aus wie so Samurais, ey. Wow, was? Wow. Er hat doch noch voll viel HP. 17.000 Schaden bekommen. Ja, ich hab Ich glaube, glaub, wir wird nichts. Dreck. Ja, sag ich doch, wir kommen hier nicht weiter. No.